Zeit, alle Fragen und alle Schecks einzusammeln, auch an die Aussteller bitte dann einmal kurz finden, wo die Schecks noch sind. Ja, also Leute, jetzt geht's los, jetzt müssen wir Fragen beantworten. Wir sind hier in Wien bei der fünften beim fünften E Mobility Festival Rock den Ring, und ihr habt eine Frage eine Frage für uns. Ja. Ihr habt keine Frage für uns. Oh, keine, Frage. keine Frage. Toll, der erste Stand, der keine Frage hat. Dann gehen wir zum nächsten Stand. Ihr habt eine Frage für uns. Oh ja, habe ich. Hallo, wie lautet die Frage? Ich habe eine Frage und zwar es geht um die Ladetechnik für Elektrofahrzeuge. Okay. Es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass die... Kannst du schneller reden, weil wir sind die hier auf Ladung, Zeit. Die Ladung sind äh, 22 kW, die man ja. ac machen will. Ja. Wie viel Ampere bedeutet das pro Phase? Äh, bei 22 kW? Ja. ja. Äh, 32. Okay. Richtig? Kriege ich meinen Check? Yay! Der erste Check! Darf ich ihn einsammeln? So, nächster. Danke! Habt ihr eine Frage für uns? Welche Frage wollt ihr hören? Ja, die gute, die ich beantworten kann. Ihr habt hier einen Check, den soll ich einsammeln. Dazu müsst ihr mir eine Frage stellen. Also, die sind alle sehr gut vorbereitet. Dann gehe ich mal zum nächsten Stand. Ihr habt eine Frage für uns. Ah, Moment, wisst Moment. ihr die Frage wenigstens? Ich meine, die anderen Stände wussten die Frage nicht mal. Die wussten die Frage nicht mal, okay. Wie lautet die Frage? Ich darf einen Gutschein geben, wenn ihr sagen könnt. Äh, beim letzten Zoe-Treffen in Bregenz, wo am Samstag unsere Ausfahrt hingegangen ist, was war das Ziel dieser Ausfahrt am Samstag? In Bregenz war das? Genau. Okay, da muss ich passen. Äh, meine Zuschauer, wenn ihr das wisst, beim letzten Zoe-Treffen in Bregenz, wann war das? Letztes Wochenende. 4. Letztes Wochenende. Wo ging da die Ausfahrt hin? Wenn das jemand in den Chat schreiben könnte, das ist 250 Euro wert. Für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck natürlich, nicht für mich. Ich würde schätzen um den Bodensee nach Konstanz. Na, ne? Tja, ich kann die Frage leider nicht beantworten. Mein Tipp ist, wenn es Leute habt, die vielleicht im Internet noch schon kennen, auf unserer Homepage. Keine Zeit. Tschüss! habt ihr eine frage für uns Bitte. habt ihr eine frage für uns leider nicht schon weg ja, ah, schon schade weg. okay dann gehen wir mal andersrum jetzt bin ich bei mg wer hat hier die frage für die youtuber hier sind ganz viele checks hier müsste es ganz viele fragen geben alle gucken nur fragend. Ja, ich sehe schon, Organisation ist alles. Klappt ja super. Nein, hier gibt es keine Fragen. Gehen Sie weiter. Wer hat hier Fragen für die YouTuber? Gibt es hier jemanden, der Fragen hat für die YouTuber? Alles klar. So, wer hat denn hier fragen habt ihr fragen für einen youtuber ja dann bitte her mit der frage also für den cupra haben wir die frage vorbereitet der hat einen e-boost wie viel mehr leistung im ps hat der e-boost zur normalen variante was hat denn die normale variante das dürfte dürft nicht verraten. sagen ja klar dürfte es verraten also das ist multiple zwei. choice <lacht> 204 PS hat der normale. Dann würde ich sagen, 300 PS der Boost. Na, Falsch? 231 PS. Das ist ja fast 300. Komm Leute, <lacht> gib mir den Check. Gilt das? Nein, ne? Oh, schade eigentlich. Okay, auf zum nächsten. Wo gibt es denn hier mal Fragen? Matthias war schneller. Habt ihr noch eine zweite Frage? Nö. Nö? Was? Wie groß ist das Ladevolumen vom E-Sprinter? Äh, Ladevolumen meinst du jetzt äh, Cargo? Ja. E-Sprinter. 9, 11 oder 14 Kubikmeter? Äh, 11. Mitte. 11? Korrekt. Korrekt. Yay, e das ist meiner. <lacht> Weiter geht's. <lacht> Habt ihr Fragen für uns? Nein, wir sind leider schon weg. Schade. schon weg. Äh, Schade. Ah. Da ist noch eine Frage. Ihr habt eine Frage. Ja, wir haben eine Frage. Und zwar, welchen US-Schauspieler hat Easy schon mal ein bisschen auf die Schippe genommen? Ist es Will Smith, ist es Easy, will ich haben, oder ist es der Will Ferrell? Ja, ich würde sagen, es ist Easy, Will Smith. Nein! Nein? Ach, Will Ferrell ist es. Freie. Ah ja, natürlich. Habe ich zu spät gelesen. Schade eigentlich. Naja. ja. Naja, Na ja, gut. Okay, das ist der Trostpunkt, ne? <lacht> Tschüss. So. Habt ihr noch eine Frage? Nein, Servus. Wir hatten eine Frage, aber leider kein guter Schade eigentlich. Habt ihr noch eine Fragen. Wir oh, Fragen, aber leider keine, keine Antworten. Schade eigentlich. Antwort, Was? Danke, danke. Jo, hey, Hallo. Wir sind das TUV Racing Team und wir haben eine Frage für dich. Unsere Fans natürlich auch. Und zwar: Unser Rennwagen der Edge 12. Und zu welcher Geschwindigkeit können die Reifen durchdrehen? A 40 kmh, B 60 kmh oder C 80 kmh? Du meinst, ab welcher Geschwindigkeit die schon durchdrehen können? Bis zu welcher Geschwindigkeit? Das ist jetzt von mir eine Ratefrage. Ich würde mal sagen, weil das ein geiles Auto ist, A bis 40 kmh. Das ist leider falsch. Schade. Das tut mir leid. Ja, ja. Schade. Was wäre es gewesen? C 80. 80. Das ist ja enttäuschend. Sorry. <lacht> <Tschüss>. <lacht> so, wer hat noch Fragen? ÖAEMTC. Habt ihr noch eine Frage? Sehr schön. Ja. Wer, hat in, wer hat in Österreich das größte Netz an Kilowattstunden basierter Abrechnung? ÖHMTC. So? Ich brauche Ihnen nicht einmal drei Antworten. Ich habe gerade mit ihr gesprochen, da hat sie mir das erzählt. Danke schön. Leute, wir haben schon 750 Euro eingesammelt, so muss das sein. Haben wir denn noch jemand anders mit einer Frage? Ich gehe mal hier rum. Hier rum, hier rum, hier rum. Hier, hier. Ja, hier, danke. So. Wie lautet die Frage? Hallo. Hallo, unsere Frage ist, seit wann bauen wir bei der keber Ladestationen oder Ladelösungen? Okay, was sind die Antwortmöglichkeiten? Seit über zehn Jahren, seit 2016 oder wir haben heuer damit angefangen. Keba, äh, das ist sowas, äh, eins, seit über zehn Jahren, oder was? Stimmt das? Seit über zehn Jahren? Wer ja, will das jetzt schon sagen? Ja, das wäre jetzt die Antwort. Weiß das jemand im Chat? Wer kennt überhaupt Keba? Jeder kennt Keba. Okay, also dann sage ich, sag ich jetzt seit über zehn Jahren, richtig? Ist richtig. Juppa, ein neuer Check. Wir sind bei der 1000. Wunderbar. danke schön. Ciao. Okay, die Konkurrenz sahnt auch ab hier, aber wir sammeln ja alle für denselben guten Zweck, von daher sind wir gar keine Konkurrenten. Hast du noch eine Frage? Nein, das ist nur so ein Klemmbrett. Wer hat denn hier noch eine Frage? Ganz, ein bisschen, wir müssen sie überholen. Der ist schon weg. Ey, ja, wir haben mit allen Bandagen gekämpft hier. Wer hat hier einen Check, einen Fragecheck? Keiner? Okay. Gehen wir mal andersrum. Zu Mercedes, die haben doch bestimmt was für mich. Bremen, Mercedeswerk. Ihr habt doch bestimmt eine Frage mit einem Fragecheck. Ja, der frage. ist schon weg. Ja, waren wir da schon? Schade. Ach, hier waren wir schon, stimmt. Ja, genau, euer Mercedes-Check, danke. Ja, hier waren wir schon. Hier gibt es nichts zu holen. Ich frage mal den Hans, ob er eine Frage hat. Ich glaube, ja keine Frage. Hattet ihr noch eine Frage in Fragecheck oder hatte ich den schon? Ah! Hattet ihr eine Frage für uns? Er ist schon weg. Alles klar. Ja, die waren überall schon da, die YouTuber. Wer hat hatte noch eine Frage? Keiner. Gehen wir mal zu Kia. Habt ihr jemand eine Frage für mich? Ich würde ja viel lieber in den Tesla Roadster steigen. So, ich glaube, so langsam gehen uns die Fragen aus. Habt ihr jetzt eine Frage? Ne, immer noch nicht. Habt ihr eine Frage? Schon weg? Schade. Also eigentlich waren wir jetzt bei allen Ständen, glaube ich. Ja, Leute. I declare the challenge to completed, weil wir waren jetzt bei allen Ständen im Prinzip, die Fragen haben könnten, und wir haben alles, was wir kriegen konnten, abgesahnt. Das sind also vier Antworten, vier richtige, macht 1000 Euro für den guten Zweck. Mal gespannt, was die anderen haben, wenn ich sie jetzt sehen würde. Ich glaube, die Challenge müsste auch gleich zu Ende sein, wenn es keine Fragen mehr gibt. Ah, da war noch eine und ich habe sie nicht gesehen. Juice Booster hätte eine Frage gehabt. Ah, da ist schon Ani. Wie sieht bei dir aus? Ich habe 10, hab 1.000. Und die habt ihr, wie viel habt ihr? 1.250. Ja. Hey, cool. Ja, ich habe keine Fragen mehr gefunden. Ja, da hat mir jetzt der das weggeschnappt, der Letzte. Das ist die Frage. Ja, schade eigentlich. Siehst du die waren viel schneller als wir. Die alten Herrschaften, die können so gut rennen. Ja, da bin ich auch gescheitert an der Frage. Echt? Bist du gescheitert? Du gescheitert? Ja, ich bin so blöd gewesen. Ich habe leider die falsche Antwort gegeben. Ja, ist gar nicht so einfach. Ha? Naja, wo können wir noch was finden? Ja, Wilfmiss ist da schon. Ich glaube, wir haben es. Leider nicht. Uwe kann es dich trösten, ich habe auch A getippt. Ja? Antwort C. Tut mir leid. Ja. Dann fragen wir nochmal. Guck mal, dann frage ich jetzt nochmal. Darf <lacht> ich die Frage jetzt nochmal lösen? Ich meine, okay. Nein, das war's. <lacht> nicht. Das ist ungerecht. Hier seht ihr <lacht> gerade den. Electric Dave mit seiner Tochter <lacht> vom Kanal. Einfach elektrisch. Wie viel hast du? Vier? Vier. Du hast fünf. fünf. Ja. Das geht ja auch äh, alter Verschönheit, ne? Ja, deswegen habe ich vier. Ja, nee, vier. Nee, du hast fünf. fünf. Nee. Okay, ah, danke, okay. Danke, gerne. Hoffentlich kannst du es auch beantworten. Jetzt sind wir live dabei, wie Instadriver hier versagt an der Frage. Welcher US-Schauspieler hat Easy schon mal auf YouTube auf die Schippe genommen. Ja. Easy, Easy. müssen wir. Einmal einen Tipp bitte. Easy will Ferrell. Oh. Endlich. Wir haben Easy! Zimmer. Meine Fresse. Yeah. Hat er es gewusst, hat er es gewusst. Wir teilen uns das ja oben, wir machen das aber ja allgemein. Gut. Wir freuen uns doch. Ich so aber ich glaube, das sehen. war's, oder? Ich habe 1500. Ja, ich habe nur 1000. Ja, dann wird es wieder heißen, super, der Matthias, der hat die meisten. Ja, ja. Sein. Ich wollte ja, euch nicht alles wegschnappen. Gut. Wir haben 1250. Oh gut, das ist auch gut. Ja. Geil. Ja, ja, das ist doch sowieso alles für einen und denselben. Ja, okay, schöne ne? Sache. Weißt du denn, für welchen guten Zweck das ist? Es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten, ich glaube für Ukraine, für deutsches Rotes deutsche Umwelthilfe, Tafel. Hat sich die Mühe wenigstens gelohnt, hier in der ja, Hitze ja. rumzurennen? Ja, auf jeden Fall, ich denke schon. Also, kommt man schon ja, oben, ich oder? bin völlig durchgeschwitzt. Das es heißt, die Challenge, ist, oder <lacht> die Challenge ist also jetzt vorbei, sagst du. Ich denke schon. Ne? Es ist eine vier Nein, zwei Minuten haben wir noch. Zwei Minuten? Zwei Minuten, zwei. Minuten Egal. Das ist äh, Zeit, um mich zu verabschieden hier von, äh, der, äh, vom, vom Rock, den Ring aus Wien. Das war sozusagen live die YouTuber-Challenge. Es gibt noch ein Video von mir mit der Zusammenfassung. Kommt in der nächsten Woche wahrscheinlich oder übernächste Woche raus. Ähm, der Livestream hier ist beendet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgefiebert. Und schön, dass wir 1000 Euro für den guten Zweck zusammengekriegt haben. Dann äh, ja, habt ihr ein schönes Wochenende und lasst euch die Sonne nicht so auf den Pelz brennen wie, wie, wie hier in Wien. Hier ist es eigentlich heiß. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Kannst du mal halten? Ja. Ach, mein erster Platz verschenkt. Ja, aber wir haben auch ein, zwei falsch Das war das, nicht. Ha, das, ist das nicht, ne?